Ja, Kanzleranschreiben am Montag, die achte Folge. Ich habe keinen Heiligenschein hinter mir, nein, das ist ein großer Überwachungspimmel. Was da genau drin ist, man weiß es nicht, Überwachungstechnik hier am Bundestag, darum heute gehen wir einfach mal auf die Details ein. Die Bundestagswahl ist hinter uns, wir gewöhnen uns langsam dran, dass sich eh nichts ändern wird. Draußen stehen jetzt die Geräte. Und die werden langsam auch in eure Realität kommen. Geräte, die sozusagen bei euch zeigen, hier wird mitgeschnüffelt, hier wird überwacht und hier, wer weiß, ob es ein ENSI-Catcher ist oder irgendwas anderes, man weiß es einfach nicht genau. Darum spannende Geräte, die werden jetzt überall angebaut. Der große Bruder guckt auf dich. Äh, danke. In der Zwischenzeit kann die Regierung ja machen, was sie möchte. Äh, weiter kämpfen für den Weltkrieg, äh, für den Weltkrieg, für den Weltfrieden, wie ich immer sage. Es fällt mir zunehmend schwerer, äh, noch hier mit einem lachenden Gesicht zu stehen. Äh, was machen wir denn da jetzt? Wenn solche Sachen immer näher kommen, was ist das, was ihr jetzt tut, was ist das, was ich tue? Erstmal, was ist denn das überhaupt für ein Dreck? Also, sag mir einer, was das für ein Überwachungspenis ist, der große E-Penis, der über, am Bundestag auf uns wacht. Aber es ist zum Guten. Also, weiter kämpfen für den Weltfrieden. Ja, es hat sich geklärt. Was hat Twitter gesagt? Twitter hat gesagt, diese Geräte, diese langen, das sind gar keine Überwachungs-E-Penisse. Nein, das sind Lampen, die leuchten. Ja, und da sieht man mal, wohin es führt. Man kriegt irgendwie so viel Angst vor diesem Überwachungsdruck, weil omnipräsent alles überwacht wird, dass Geräte direkt schon als potenzielle äh, Gedankenabsaug und/oder äh, EMC-Catcher identifiziert werden. Äh, ja, damit war jetzt mal ein Szenario. Ich, ich sag einfach, es war jetzt geplant. Diese Dramatologie des heutigen Kampfs zeigt, wie sehr man in der, in der Angst verfällt. Eine Welt in Angst und in der will ich nicht leben. Also weiterkämpfen und auch nächste Woche wieder kämpfen.